Ich möchte Danke sagen An die Parteien und den Staat Dafür, dass ihr uns vor all dem Unheil Im Land und auf der Welt bewahrt Zum Beispiel mit den ganzen Kameras Die mich filmen, wenn ich in der Nase in der Faschos vor am Bahnhof Kameras schützen mich davor, ja, ja. Mein Dank gilt's auch den Polizisten. Die Menschen, weil sie durchs Raster fallen ohne Vater. Grundlos auf der Straße festnehmen Denn der wahre Täter ist entkommen Ja, ja Und auch auf den großen Demos da seid ihr niemals zu hart Das Pfefferspray in meinen Augen Tragt Freudentränen an den Start Ach, ist das schön, ja yeah. La, la, la, la, la, la, la, la. Die la la la La An die freundliche Bundeswehr Ihr freut euch über jeden Auslandseinsatz Denn Zivilisten töten ist nicht schwer ja, ja. Und auch die Bewohner dieser Länder. Freuen sich über jede Bombe, die fällt Auf die Häuser, wo sie wohnen. Denn Deutschland verdient damit sein Geld. Ja ja.